Die Frage ist, wie macht man Interval Matches in Talent? Wir werden eben genau diese T Interval Match Komponente verwenden und ich habe sie hier schon also als kleine Bewerbung geschrieben Die ist eigentlich wie eine Join Komponente, kann aber eben gegen Wertbereiche ähm, prüfen. Und dann schauen wir uns hier die beiden Dateien mal an, die wir in dem Job verwenden. Das heißt, das einmal hier die Server TXT und die IP Ranges. Habt ihr hier schon äh, geöffnet? Die IP Ranges TXT hat eben hier einen Start IP, eine End IP und ein entsprechendes Land drinnen stehen und hier dann so ein paar Dummy Servernamen und IP Adressen dazu. Genau und das führen wir jetzt in Tellern zusammen und zwar indem hier eben die Service.txt TXT definiert ist mit einer Spalte als Header, dem entsprechenden Row Separator und Field Separator. Das kannst du über die Metadaten definieren, wenn du dir nicht ganz äh, sicher bist. Und hier das gleiche in grün für die Datei IP Ranges, wo wir jetzt hier sehen können, es gibt eben die IP Startspalte, IP End und äh, das äh, Country. Genau. Und hier unten dann der jetzt äh, zentrale Punkt in dieser, äh, in dieser Frage, in diesem Video, ist äh, die Range, gegen die ich äh, matchen möchte, nämlich die Lookup Column das Minimum, also unser IP Start und das Maximum ist das IP Ende. Und in die sollen beide im, in dem Bound, also in dem Bereich enthalten sein. Und ich möchte jetzt hier in dem Hauptinput in, in der Spalte IP suchen und das gegen diese Range matchen und dann das entsprechende Land dazu ausgeben in der Ausgabe. Ja, so dass wir hier in der Ausgabe unseren lookup sozusagen zusätzlich haben also im prinzip jetzt hier unser land dann lassen wir das mal laufen um das entsprechende ergebnis zu sehen und wir sehen jetzt hier dass die information wie sie aus dem input file kommt aber eben jetzt eben hier eine spalte dazu die heißt jetzt in dem fall zwar lookup ist ein bisschen unglücklich könnte man im lauf des prozesses noch weiter verarbeiten im sinne von zum beispiel einfach die spalte umbenennen aber so an sich ist das schon Passend. Und das ist schon die Antwort auf die Frage, wie macht man Interval Matches in Thailand?